Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu unserer hauseigenen Rüstungsmesse hier im schönen Kassel. Ich bin die Firmenchefin von kraus maffei wegmann Wir sind ein Unternehmen mit langjähriger Tradition und zudem der größte Rüstungsproduzent in ganz Kassel. Auf unsere Einsatzsysteme verlassen sich weltweit die Streitkräfte von über 50 Nationen. Wir liefern weltweit und machen damit im Jahre 2010 64 Milliarden Gewinn sind wir dabei auf unsere Leopard-Panzerei. Ich präsentiere ihn hiermit, den sichersten Kampfpanzer der Welt. Dieses Gerät hat ein Nachtsichtgerät, das unglaublich hochfunktional ist. Ich wie okay. können Sie diese Erhöhungsmaschine nur so angreifen? Also ich bitte Sie, ist etwa jemand seine Axtbaut schuld, wenn damit ein Amoklauf verübt wird? Unsere Regierung kontrolliert, wohin die Panzer gehen. Und viel wichtiger, wir schaffen Sicherheit in der ganzen Welt mit unseren Produkten. Was haben denn große Feministen mit Sicherheit zu tun? Ähm, Ach, wissen Sie, ich sehe ja da gerade die britische wie geht es Ihnen? Sie brauchen doch bestimmt noch ein paar Panzer für Ihre Armee. Ich glaub's nicht. Durch die Dokumenta soll eine weltoffene und politische Zusammenarbeit zwischen Kassen und Athen präsentiert werden während der Bundeskanzlerin Kämpfe abgemacht werden. Anscheinend könnte die deutsche Regierung es okay, wenn Griechenland Millionen fürs Militär ausgibt und sonst an allen anderen Existenz sparen muss. 25% an der Kriegschaft keinen Kampf für die Stimme mehr. Das Geld sollte lieber in einem Gesundheitssystem gesteckt werden, anstatt also neue Kanzler. Vielleicht hat das Mädchen ja recht. So groß ist der Bedarf am Kanzler bei uns nicht. Ich muss sagen, Ihre Argumente gefallen mir sehr gut. Das ja, dachte ich. Bitte, es ist gar nicht so wichtig, so schreiben Sie einfach hier. Das hat sich sehr gefreut, das Thema Paprika. Ach, wer sagt es denn? Wir sind der größte russland protentik passen. Das hättest du wohl gern, mein Lieber. Wir, von Rheinmetall, werden bald eine ganze Panzerfabrik in der Türkei bauen, damit dort die Panzer in Serie vom Fließband rollen können. Menschen durch die Sachen, die sie produzieren lassen. Aber Geld regiert die Welt und somit die Banken und Konzerne. Und dabei wird kein Gedanke an uns, an die Bevölkerung gerichtet. Und der Staat, der macht es einfach so mit. Herr Minister, Herr Wirtschaftsminister. Guten Tag. Wir haben einen großen Plan. Wir wollen in die türkische Wirtschaft investieren. Und zwar wollen wir eine Panzerfabrik in Zettel frei bauen. Da entstehen wunderbar viele neue Arbeitsplätze. So, ja, Investition? Die frei Handel Freihandel, hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Aber hier, mein Jobangebot nach meiner Amtszeit, das steht doch noch, oder? Sicher, Sie kennen mich doch. Einmal hier unterschreiben und die Katze ist im Sack. Ja, Perfekt. Und Sie wissen, Endverbleibsklausel. Sie dürfen ja. das nicht weiterkaufen. verkaufen uns. <lacht> ja, passt schon. Wunderbar, wunderbar. Panzer Panzerfabrik steht ja und der erste Panzer ist auch vom, vom Sehr Stapel gelaufen. Schön mit -Gelauf. wir die zu machen. wissen, etwa bleibt ein braucht nicht sagen, Sie kennen es ja aus. Diese Leopard-Panzer bleiben ausschließlich in der Türkei. Können Sie sich drauf verlassen? So kenne ich sie, mein Mann. Viel Spaß! Entfernen Sie sich unverzüglich und geben Sie die Straße frei. Legen Sie die Vermummung ab und stellen Sie die Störung der öffentlichen Ordnung ein. Sonst werden wir mit dem Räumschild gegen Sie vorgehen. Okay. Ich warne Sie jetzt ein zweites Mal. Entfernen Sie und geben Sie die Straße frei, legen Sie die Vergummung endgültig ab und stellen Sie die Störung der öffentlichen Ordnung ein. Sonst werden wir gleich mit dem Räumschild gegen Sie vorgehen. Wir werden jetzt mit dem Räumschild gegen Sie vorgehen, dass Sie trotz Aufforderung immer noch vermummt sind und die Straße blockieren. Wir werden jetzt gegen sie vorgehen. Bitte bitte einen neuen Einsatz. Äh, äh, okay, Roger, habe verstanden. Breche den aktuellen Einsatz ab und fahre nach Würien. Ich dachte, denn der Pfanne auf einer friedlichen Demonstration zu suchen. Ich dachte, die würden einen Krieg anklähen. nicht einsetzen. Und wurde auch zurück. Du bist tot! Rauch da! du bist tot! Ah, verdammt! Der IS. Der IS hat den Fangsack in